Support ist so schwul und den kann man auch nicht erreichen. Ne? <lacht> der ist so schwul. Ich glaube so. Ich hatte das gesehen, wie sie der nicht lädt. Ne? <lacht> ich möchte schließlich Live-Service anfordern, Alter. Und die Seite tut so, als wenn die. Ah, Verbindungsfehler. Nice. Die Seite tut so, als wenn ich gleich weitergeleitet werde. Sie werden live weitergeleitet. Zwei Stunden später. Sie werden live weitergeleitet. Also, da stand halt nicht mal was von Weiterleiten, ne? weißt du, Achso. es hat einfach nur geladen dieses Ubisoft-Ding, ne? Ja, ja. Sind sie das, die Schiffru- Nein, ich tue nur so, ja, yeah, natürlich, weiter. <lacht> Bitte schauen sie jetzt zehn Jahre das Ubisoft-Logo an. Wie es lädt. For real. Hauptsache ich bin offline, aber ich kann eine Spielersuche starten, alter, schnelles Match. Alter! Bin ich bei dir drin? Ja. Bei mir nicht. Ah, mhm. jetzt. hat funktioniert irre äh, ähm, oder? wie war das wie war das keine Headshot neun, neun, ich werde nie Ach, wieder mit kämpfen oh, das ist nicht ja, ja. Ah, warum denn da wo liegt die denn da schon ja Bots. <lacht> guck mal die erste ist die default <lacht> so nichts mit dem Mund auf so oh nein Na. <lacht> reinforcen oh, ich Also ja, ich... verstehe immer nicht diese dummen Drohnen, die mich pingen. Während ich eine Headscreen und sich da auch noch drauf stellen. Dann geht die Drohnen doch kaputt. Tja, ich verstehe, dumme Player ich. halt. Muss man nicht verstehen. ich los. Oh, das ist ein Jing! Oder ja, schön. Oh! Hier ist gerade. Das ist ja <lacht> die hört. Oh, das ist ein Jing! Ich <lacht> hört die nur schreien. <lacht> Alter. Sehr männlicher Schrei. Lass mal mit Leon entmuten. Ich glaube, der möchte mitspielen. Achso. Uh. Hallo Leon. Hallo Leon. Okay, dann halt ich Leon. gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Hallo? Roll? Ah, den Jäger zufällig bekommen, weil er Ridge Spawn picken wollte. Ganz zufällig. Ey, es hier ist alles clear, wir können planen. Naja, ich planen, ich planen. Ja, der Magnus, we done, Protector. Ja, wir hocken hier alle zu fünf rum. Ahahaha, ha, ist ha, ha. nur noch ein Gegner übrig. Verlassen. <lacht> <lacht> Oh mein Gott! Ich hätte, mich, oh, ich, ich hätte den Kill noch so safe bekommen können, ey. Ja, GG. Hä, schon gewonnen? Ja, 3-0. Sind, sind wir in der Runde beigetretener Laufenden, oder? Ne, ja, ne, das, das war's. Ach so. <lacht> ja, ein Game, ein Game war ich direkt tot und das andere ich zwei Kills. Ja. ja. Das war alles. Wiederverteidigung. Alter. Echo? Nö. Ja, nö. <lacht> das freu äh, hey, äh, ich nicht. Äh. Nee, Sekunden. Ey, ich sollte einfach aufhören zu spawnen, Peak. Das solltest du. Hoch. I need to reverse. <lacht> <lacht> Erstmal reverse. <-bossen. lacht> Wo der Kamerade gerade gestorben ist, irre. Immer Rätsch ist dann mache ich die noch eben bei Servers. Hallo, das ist keine. Oha, Alter! Gegner the fuck? Ich dachte, ich dachte, das war unser Mate. Weil. Weil irgendwie... Hä, lol. Okay, gut, egal. Zu ihrer nee, nee, nee. Oder hier ist ein Lesen. Oh, Vorsicht, das ist ein ekelachter Winkel. Hock vielleicht hin und guck nochmal. In einen anderen Winkel, oder ja, einlegen. Wie kann der mich denn früher sehen, als ich... Hä? Ach! Genau, mein Arm guckt da raus, ist klar. Und entschärfen. Nein, nein, ich will weggeschreien, Henzi. Handy. Mir gefällt's dir nicht. Was hast du davon? Du bist mir nicht gewachsen! Direct. Ich lade jetzt nach! Und <lacht> sie sagt so: netter Versuch! Ich hab nix gesagt. Hm. <lacht> jetzt gestorben? In Afghanistan. Left. Left. Left! Left! Boah, left! yeah, Boah! Nice, boah, hey, <lacht> ja Jaha, du lebst noch. Ich hab gerade bei Destiny, hab ich gerade... Bei Leon! Alter! Du alter Stickbombe! Ja, ich hab gerade in Destiny hab ich einen Bogen gefunden, also so ein Postfach. Und da ist von den Leuten, die gestorben sind, halt, bei so Quests zum Beispiel, da werden dann die Sachen reingepackt. Dann können die Leute eigentlich auch abholen. Aber du kannst so frech sein, einfach die, ähm, Leut die Le Leute bestehen. habe ich gemacht, jetzt habe ich so einen geilen Bogen. Das ist der beste Bogen im Spiel. Geil, ja, Leon, du bist echt Hammer. Ja. Ja. Doch, entsprechend, klar. Ja. Oh. Mann, ich weiß grad nicht, wie ich mein scheiß oh. Setz ein Schild rein! Doch, nicht. Ah, ich weiß noch damals, alle sollte das ganze Team Level 30 und alle chill, chillen bei Bereich sichern und Spot und warten bis die Gegner kommen. Heute ist das anders, heute kommt jeder mit jedem. Also, Sky -Window hier, ne? Ja, ja. Ja, ja, GG. Ja. <lacht> ja, auf einmal so sagen kann. Ich es so runter auf einmal. Ja. ja, aber ich mach dann jetzt auch aus, ne? Mhm. Ja, tschau.